Was geht ab meine? Und heute schauen wir uns das Free Items Game an. Das ist ein Spiel, in dem man angeblich Free Items bekommen soll, die man sonst nirgendwo anders mehr bekommt. Wenn ihr das Video schaut, dann ist die Aufnahme wahrscheinlich wieder ein bisschen älter, weil ich gar nicht weiß, wann dieses Video hier veröffentlicht wird. Das heißt, vielleicht gibt es in dem später noch andere Free Items. Wir gehen aber erstmal rein ins Free Items Game und dann gucken wir mal nach, wie das Ganze dann so aussieht. Klicken wir einfach mal auf Play. Und gucken nach, was wir so für Free-Items bekommen können. Ob man überhaupt Free-Items bekommen kann und ob es sich lohnt. Victor hat mich darauf aufmerksam gemacht. Vor ein paar... Ja, schon vor über einem Monat eigentlich. So, hier gibt es dann natürlich ein Update-Log. Keine Ahnung. Es gibt viel zu laute Musik. Die muss ich irgendwie ausschalten. Musik aus. So, die Musik ist jetzt ausgeschaltet. Sonnenstrahlen machen wir an. Schatten machen wir an. Super geile Einstellung, hast du toll gemacht, aber dauert viel zu lange mit den Twins. Wir sind jetzt im Free-Items-Game und ich habe keine Ahnung, was es gibt. Es gibt Event-Items, es gibt Promo-Code-Items, es gibt Layered-Clothing. Oh, das finde ich interessant. Roblox-Items und Other-Items. Ich würde sagen, wir gehen zuerst zu den Promo-Code-Items, weil vielleicht habe ich ja noch nicht alle. Aber es sieht so aus, als hätte ich schon alle. Da gibt es nämlich drei Stück. Was ist los? Die gewonnen? Und die kennen wir auch schon. Es gibt einmal den... Free Amazon Fox, warum leuchtet denn der so krass hier? Haben die da einen Filter rübergelegt oder leuchtet der normalerweise auch so? Aber den bekommt ihr... Ach, den kann ich anklicken und dann habe ich den schon. Aber um diese Items hier zu bekommen, die Spinnencola, den Firefox target center und den Roblox-Twitter-Vogel, müsst ihr auf roblox.com redeem gehen. Da gehen wir einfach mal hin auf roblox.com gehen wir erst. Schreiben wir hier hinter slash... Redeem So. Einmal auf die Seite hier. Dann Roblox-Codes einlösen. Dann machen wir das einfach mal. Wir geben ein. Einmal Treat Roblox. Dann gehen wir auf Einlösen. Und Code already redeemed. Ich habe die Sachen natürlich schon alle. Free Target Center habe ich auch schon Short zugemacht. Das gibt es wahrscheinlich nur dieses Jahr. Genauso wie den Free Amazon Fox. Den gibt es wahrscheinlich auch nur für dieses Jahr. Also müsst ihr natürlich schnell sein. Und die Spinnen Cola, Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich mir die damals gegönnt habe oder nicht. Ich gucke einfach mal nach. Spider Cola funktioniert auch nicht. Ist natürlich ziemlich blöd. Dass die hier manche Sachen übersetzt haben, aber alles, der kann ich dann wieder ablegen. Weil ich möchte diesen. Okay, ich resette mich einfach mal. Ich kann mich nicht resetten. Was ist das für ein Spiel? Ach, hier. Entferner. Bam. Jetzt bin ich nackt. Ah! Nee, das. <lacht> das lasse ich nicht über mich ergehen. Im Augenblick. Da gehen wir nochmal neu rein. Gehen wir wieder rein und die Einstellungen sind nicht gespeichert. Da läuft schon wieder Musik. So, die Promocodes haben wir schon. Und nicht vergessen, wenn ihr das Spiel hier in der Zukunft vielleicht 2023 oder noch später seht, dann wird es da wahrscheinlich andere Promocodes geben, die ihr dann auch ausprobieren könnt. Dann gehen wir mal zu den Event-Games, weil die gibt es ja meistens immer nur für eine bestimmte Zeit. Was gibt es denn hier? Den Retail Tycoon 2? Es gibt ein Retail Tycoon 2 Free Item. Den Chevron. Okay, das ist natürlich cool. So einen fetten Schnauzer könnte man sich in Retail-Takoon 2 holen. Ich habe jetzt aber keine Lust, einen fetten äh, Supermarkt aufzubauen. Was gibt es noch? Die Yellow Brick Road Items. Die habe ich euch schon gezeigt in einem Video. Hier muss man einfach ein paar Yellow Bricks farmen in dem Spiel. Und bekommt dann diese Items einfach so freigeschaltet. Das könnt ihr natürlich machen. Davon wisst ihr schon Bescheid. Das Waffle Backpack, ja Stranger Things... Habe ich euch nicht gezeigt, weil ich es jetzt nicht so interessant fand. Aber ja, ihr könnt hier die Scavenger Hunt bei Stranger Things abschließen und bekommt dann den Waffle Backpack. Was gibt's? Black Adam habe ich euch auch schon Video zu gemacht. Zur Black Adam Experience. Krass, die sind richtig up to date hier mit allen neuen Free Items. Shimmer will up. Oh, guck mal, diese Items kenne ich gar nicht. Ja, gehen wir da einfach mal rein, oder? Join the Barista Minigame to get this item. Ja, das will ich haben. Und orb to get this item. Alles klar, ich muss ein Orb öffnen. Und ich muss das Barista-Minigame starten. Dann gehe ich einfach mal da rein in das Portal und werde dann zu Shimmerwill ap geleitet. Ich wusste nicht mal, dass es dieses Spiel gibt. <lacht> ja, äh, natürlich meine Eintagesserie schon mal beanspruchen. So. Oh, oh Gott, ich habe sehr Adopt-Me-Vibes hier drin. Vielleicht war ich hier auch schon mal drin. Nein, nicht. Ich will kein Tutorial. Ich will nur die Settings, die Musik ausmachen. Wo geht denn das? Okay, ich muss einfach Spielsound ausmachen. Ich weiß nicht, wie man hier Musik ausmacht. Kostenlose Haustierkugel, da will ich hin. Gerade das Haustier beanspruchen. Die Quest ist gerade in Arbeit. Folge den Fein zum Orb-Shop. Ich folge den Fein zum Orb-Shop. Ich will das Free-Item haben. Ja, das ist natürlich ziemlich cool. Dann müsst ihr gar nicht darauf warten, dass ich zu jedem Free-Item-Event ein Video mache, sondern ihr könnt einfach regelmäßig ins Free-Item-Game reingehen. Und dort werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. Das ist natürlich sehr nice, das zu wissen. Ja, wir bewegen uns weiter und ja, jetzt kommt irgendwas. Keine Ahnung. Ich klicke einfach auf nächster und lauf weiter. Orb for Sale, Orb for Sale. Da müssen wir rein. Hier müssen wir rein. Okay, wir sind jetzt hier drin. Und sprechen wahrscheinlich mit dem Kassierer. Ja, verkaufen. Willkommen im Orb Shop. Yeah, nächster, nächster. Nein, das kostet. Klicke hier, um deine gratis Haustierkugel zu bekommen. Aber die kann ich mir nicht leisten. Ich hafte. Ach, ich krieg's einfach so? Kostenlos, yeah. Cody hat das erste Haustierkugel geöffnet von Shimmerwill gewonnen. Yeah. Und ich habe ein Octoloof. Dankeschön für den Octoloof. In-Game wahrscheinlich. Jo, jo, jo, jo. Und jetzt Barista-Café. Das will ich als nächstes machen. Ich möchte zum Barista-Café. Reise ins Claire's Barista-Café. Ja, da will ich rein. Wo ist Claire's Barista-Café? Ich gehe mal wieder raus. So, was sieht für euch aus wie. Das da hinten. Ne, das sieht aus wie. Da steht Galerie. Okay. Barista-Café, Barista. Das könnte. Das ist das Barista-Café. Da hinten ist das Barista-Café. Wenn man da rauskommt, gleich rechts. Da hinten steht's. barista Kaffee. Oh, ich. Ich kann Shift zu. Okay, wenn ich Shift gedrückt halte, sprinte ich. Es gibt eine Sprint-Taste. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, einfach mal hier rüber. Hopp, hopp, hop, hopp, hopp. Und rein in Clare's Café. Nee, steht das da? Claras Café. Okay, rein in Claras Café. Und yeah, weiter, weiter, weiter, weiter. So, wo? Ich muss das Minigame machen. Hier? Ding, ding. Oh nein. Ah, hier. Lol, also, ich hätte einfach hier reingehen müssen. Na gut. Ich schlürfe erstmal. Ist ja kostenlos. Okay, was muss ich machen? Ich habe schon das Abzeichen begonnen. Ich musste nur ins Café reingehen. Okay, dann war's das für mich. Ich gehe wieder raus, alte vier. Und wir gucken natürlich einmal nach, was ich bekommen habe. Dafür gehe ich einmal bei mir auf Avatar. Dann auf Accessories. Auf wahrscheinlich Rücken. Ja, und dann ist hier der Birdie Backpack, den ich freigeschaltet habe. Auf Kopf. Dann haben wir die Stuffy Cat Head freigeschaltet. Dann gehen wir wieder ins Free-Items-Game rein, um zu gucken, was es noch so für Free-Items gibt. Aber ich werde natürlich jetzt nicht in dem Video in alle Free-Items-Games reingehen. Das wäre ja viel zu viel. Und wie gesagt, für euch das sind ja, das hier sind ja Event-Games. Das heißt, ähm, ja, Wo sind die Event-Games? Bin ich dumm? Ah, hier. Die Event-Games. Das bedeutet, dass wenn ihr das Video in der Zukunft seht, da vielleicht schon ganz andere Events am Laufen sind und alte Events nicht mehr laufen. Ach, ich kann hier auch Shift to Sprint machen, dann ist es natürlich viel einfacher. Okay, klar, das hier kennen wir schon, das hier kennen wir schon es gab eigentlich sogar noch mehr. Ah ne, die My Little Pony, oh, dann gibt es wahrscheinlich die anderen My Little Pony Items nicht mehr. Gut, was gibt's hier? Welcome to Tech Crest. Ah, ja, genau, das Ding habe ich ja schon. Das habe ich auf meinem Halloween-Skin sogar getragen. Dann Ultraverse, was ist denn das? Ach, so ein Zeug brauche ich nicht unbedingt. Okay, was gibt es denn Festival-Tycoon. Kennen wir natürlich von den Chainsmokers. Gibt es dann hier auch so ein paar kleine Gadgets, die teilweise ganz cool sind, die man so freischalten kann. Was gibt es noch? School of Sport, da gibt es... Hm? Wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr hier reingehen. bei 20 in-game clothing to get this item, alles klar. Und Sports Goods Backpack, yeah, nice. Was noch? Transporter of the Wall Helmet, yeah. In Vance World, ich bin nicht so der Typ, der Helme trägt in Roblox, deswegen nicht so mein Fall. Die Shirts hier sehen eigentlich ganz nett aus. Und ich wusste gar nicht, dass diese Swords hier kostenlos sind. Okay, was muss man dafür machen? Erstens, wir gehen dafür in karton rein. Keine Ahnung, was das sein soll. Und wir müssen das Hoops Minigame spielen, wo man irgendwas klicken muss, keine Ahnung. Dann kriegt man halt Tokens und für x verschiedene Tokens schaltet man diese Items frei. Und für 950 Tokens kriegt man sogar so eine Animation hier. Cool, man kriegt einfach eine Free-Animation. Das müssen wir eigentlich machen, was das... If go to the concert stage, walk to the giant accessory, step into the neon cycle to get this item. Okay, das machen wir als erstes und dann holen wir uns diese Tokens. Gehen wir einfach mal rein. Keine Ahnung, was das sein soll, aber das gönnen wir uns. Heute gibt es die absolute Gönnung, Leute. Aber ich glaube, das ist ein größeres Spiel. Es dauert schon länger, bis hier alles lädt. Oh ja, die Bodentexturen sind detailliert. Und sie laden langsam aber sicher rein. Ich weiß gar nicht, was das für ein Eventspiel sein soll. Aber... Oh Leute, da hinten sind ein paar Noobs gedroppt. Nein, wo kommen sie hier? Ach, jetzt kriegen sie auch alle Skins. Und da läuft eine Katze ohne Animation rum. Oh Gott, die muss echt eine Menge laden, bis ich im Spiel sein kann. Aber okay... Die hätten gerne einen Ladebildschirm machen können. Aber wer weiß, vielleicht lädt der Ladebildschirm ja gar nicht. Deswegen, Leute, packt man den Ladebildschirm auch immer in Replicated First, damit er als erstes geladen wird. Und da sind wir dann in diesem komischen Spiel. Hier können wir, glaube ich, nicht rüber. Shift zum Sprinten gibt es hier nicht. Wir müssen jetzt in, auf irgendeine Stage in den Leader-Cycle. Da hinten ist eine Stage. Da gehen wir hin. Gehen wir rüber zu der stage Oh, hier spielen Leute Basketball. Ah, vielleicht kriegt man hier dann diese Tokens, die man braucht. In dem Spiel sind auch ein paar Leute, die einfach he mit Headless rumlaufen. Krass. Gut, ich will auf den Stage. Das ist heißt, zwar kein Purple Cycle, aber es ist ein Cycle. Wie komme ich auf die Stage? Warte mal. Äh, was macht Felix hier? Was macht Tani hier? Was macht Daniel hier? Ich glaube, das sind NPCs, die meine Freunde darstellen sollen. Hey! Was soll denn das? Das Spiel wird künstlich gefüllt von meinen Freunden. Kein Wunder, dass da hinten einfach Paulino chillt. Und dass hier Leute mit Headless rumlaufen. Das sind meine Homies. Das hier ist... Das hier ist doch wahrscheinlich Crafter. Immer wieder eins seiner neuen Outfits... Oder das hier ist Crafter. Ich weiß es nicht. Jetzt zieht sich ständig neue Outfits an. Okay. Get a Jersey. Ja, ich brauche ein Jersey. Would you like to wear a Jersey in memory of... Ja, klar, Joachim. Gib mir ein Jersey. Yeah, ich trage jetzt ein Jersey-Shirt. Und hier ist einfach Dralu. Dralu ist dabei. Dann nochmal. Tani. Roblox Tunny ist dabei mit seinem neuen für Hide and seek angepassten Skin. Irgendein Noob. Und Louis ist auch dabei. Ach Mensch. Aber wie komme ich jetzt auf die Bühne rauf? Okay, ich gehe einfach mal auf die Quests. Es gibt keine Quests. Okay. Wenn es keine Quests gibt, dann schaue ich mich nochmal ein bisschen um, damit ich euch das dann gleich zeigen kann. Claudi ist auch dabei. So, da hinten steht Play hier. Okay. Oh, was bist du? Biscuit. Streicheln. Hallo Biscuit. Und da ist nochmal Lewis mit seinem anderen Account. Okay, und dann gehen wir mal hier rein. Game is about to start. Keine Ahnung, was jetzt für ein Spiel startet, aber wir gehen rein. Okay, ich bin in diesem Spiel drin. Was muss ich machen? Ready, set, paint. Okay, dann gehe ich einfach mal hier rein. Ähm, das, das. Das, das. Das, das, das. Yeah. Ah, ich... Oh. Oh. Es gibt eine Reference. Ich muss mich an eine Vorgabe halten. Na gut. Das letzte muss dann schwarz sein. Na ja, gut. Ey, so. Okay, ich muss so painten, wie es da steht. Schau Reference, okay. Hintergrund weiß. Das hier, dunkelblau. Keine Ahnung, was das sein soll. Und... Das hier dann eher so. Ah. Das hier funktioniert irgendwie nicht. Ich verstehe das nicht. Hä? Ist die Reihenfolge wichtig? Warum funktioniert das nicht so, wie ich das möchte? Ach, die Farben mischen sich. Das ist nicht gut, dass ich die Farben mische. Okay, back to hub. Ich habe eins geschafft. Yeah. Cool. Das war ja ein richtig weirdes Spiel. Weil ich, ich habe nicht verstanden, wie ich hab nicht verstanden wie es geht. Aber okay. Das Spiel bringt uns auf jeden Fall nicht weiter. Gut, dann gibt es hier einen Store. Da gibt es dann Merch Shop. Aber ich interessiere mich jetzt nicht wirklich für Merch. Ich glaube, wir spielen dieses Basketballspiel. Damit kriegen wir ja Coins. Oh, Okay. So, wir gehen hier rein, dann warten wir auf den Download, dann äh, und dann kommt das und dann klicke ich einfach, wenn das Ding im grünen Bereich ist. Okay. Okay, ich verstand, ich habe es verstanden. Wenn mal wenn das Gr Ding im grünen Bereich ist, ein Linksklick. Oder wenn ihr am Handy seid, dann wahrscheinlich ein Tab daneben geklickt. Yeah, und ich habe 66 Coins bekommen. Warte, also ich muss 1000 Coins zusammenbekommen? Das dauert echt lange. Für alle Items brauche ich 1000 Coins. Also ich glaube, es würde Sinn machen, wenn ihr hier mit einem Autoklicker stehen würdet und einfach den Zufall oder so es auf den Zufall ankommen lassen würdet. Okay, jetzt habe ich 95 bekommen. Also, doch, ich glaube, es ist schon möglich. Aber ihr müsst dann halt wirklich schon einige Körbe werfen, damit sich das lohnt. Und wenn ihr federfrei die Körbe hintereinander werft, dann bringt jeder Wurf weit mehr Punkte als der davor. Und ja, wenn ihr das gut drauf habt, dann geht das tatsächlich sehr schnell. Leider habe ich sowas nicht so gut drauf. Ja, schon wieder versagt. Ah, oh, daneben. Aber 110, ich werde immer besser. Hä? Meine beste Streak ist 8. Ich würde schon gerne 20er Streak schaffen. Okay. Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und neun und nein. Oh, eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und Nein, daneben schon wieder. Uh, okay, jetzt bin ich einfach nur noch wild. Ich klicke einfach nur noch. Ey, jemand hat mir einen Bayernkopf geworfen. Was soll denn das? Nice. 104. Meine beste Trick ist 9. Wow. Ich mache das jetzt durch, bis ich 2000 Tokens habe. Yeah. Warte mal. Ich glaube, man muss sich die Sachen dann auch von den Tokens kaufen. Das wäre dann nicht so cool. Weil dann braucht ihr noch mehr als nur 2000. Wenn ihr alle Items haben wollt. Aber ich will gar nicht alle Items. Ich möchte eigentlich nur den Emote haben. Den werde ich zwar nie benutzen, aber Emotes sind selten. Obwohl, ich habe ein Abzeichen bekommen. Taken Tokens. Ich glaube, man kriegt die Sachen wirklich einfach nur fürs token sammeln. Das ist gut. Okay. Ah, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich... 21. Oh, 21. Ich habe es geschafft, Leute. 21. Endlich. Oh mein Gott. Jetzt will, ich, jetzt will ich einfach nur in Frieden sterben. Ich bin zufrieden. Und diesen 20er-Streak hat mir so viele Tokens gegeben. Das hat sich so gelohnt. Ich habe 33 Körbe gemacht. 270... Tokens habe ich dafür bekommen. Okay, jetzt muss ich eine 100er-Streak schaffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nein! Ah, oh, Mensch. Swiper nicht klauen, sage ich immer. Leute, kennt ihr Dora, die Explorer? Lief das in eurer zu eurer Zeit noch im Fernsehen? Mein kleiner Bruder hat das immer geguckt. Und ich wurde so verrückt davon. Die war so dumm. Seht ihr den Basketball? Könnt ihr einen Basketball erkennen? Ich sehe keinen Basketball. Richtig. Basketball heißt Basketball in Englisch. Sehr gut. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Chaos Chaosflow? Chaos Flo. Hey, das ist nicht Chaos Flo. Das ist nur irgendeine Melone. Puh. Okay, ich habe 1913 Tokens. Das müsste eigentlich reichen. Eigentlich müsste ich jetzt schon alle Achievements haben, die man haben kann. Kann. Ich will aber die 2000 voll machen, weil es einfach 2000 sind. Und deswegen mache ich jetzt auch die 2000 voll, weil es einfach 2000 sind, ne? Oh nein, ich habe daneben geklickt. Alles ist vorbei, mein Leben ist ruiniert. Wie soll ich das jemals überstehen? Wie soll ich mich jemals davon erholen? Ich treffe nichts mehr. Meine Karriere ist im Eimer. Nie wieder werde ich jemals Körbe treffen. Nein, aber ich habe sowieso schon genug. Ich warte eigentlich nur noch, bis die Zeit vorbei ist. Und so, ich habe die 2000 Tokens. Und ich will nur noch eine Sache und zwar, ich will auf diese Bühne rauf. Ich weiß nicht, ob man nicht auf die Bühne raufkommt, wenn keine Show läuft oder keine Ahnung, was los ist. Ob ein Event getriggert werden muss. Ob es vielleicht einen Seiteneingang gibt. Aber nee, man kommt hier auch nicht rüber. Ich schaue mich einfach mal um. Aber ich glaube, ich komme nicht auf die Bühne rauf. Weil ich will eigentlich das Ding, was da über der Bühne schwebt. Das will ich ja Also gib's mir. Gib mir das Ding, was da schwebt. Es gibt scheinbar keinen VIP-Eingang für Leute wie mich. Warte. Ähm. Okay, Leute. Um auf die Bühne raufzukommen, müsst ihr einfach hier rüber. Und dann könnt ihr auch auf die Bühne rauf. Hä, hey, lol. Okay, grab und jetzt habe ich auch das fette Ding, was hier oben schwebt. Das ist ein Raumschiff, als äh, Free-Item freigeschaltet. Schauen wir uns einfach mal die Ausbeute von heute an. Wir gehen auf Avatar, dann gehe ich auf Accessories, dann auf Schultern. Bei den Schultern haben wir jetzt den Spaceship Companion. Den habe ich jetzt freigeschaltet, nur weil ich auf die Bühne gegangen bin. Und der sieht dann bei mir auf der Schulter so aus. Auf, für die Vorderseite habe ich nichts. Für den Rücken habe ich jetzt ein Poncho. Lol, ich habe ein Poncho freigeschaltet. Das ist ein sehr großer Poncho. Für blockige Roblox-Charaktere, das Richtige. Für die Taille habe ich nichts freigeschaltet. Aber wenn ich jetzt auf Animation oder auf die gehe, habe ich den Swag Walk. Ich habe einfach den Swag Walk freigeschaltet. Oh mein Gott. Den werde ich auf jeden Fall ausrüsten. Im anlegen. Und dann kommt, keine Ahnung, ich würde sagen, der hier. Nein, kommt der hier kommt jetzt weg für den Swag Walk. Und wir gehen nochmal ins Free Items Game rein. Denn im Free Items Game möchte ich mir noch einen kleinen Überblick verschaffen, was es noch alles gibt. Wenn ich noch ein weiteres Video machen soll, wo ich mir die anderen Free Items, die man hier so kriegen kann, angucken soll. Wenn ihr irgendwas Spezielles im Auge habt, was ihr gerne haben wollen würdet, aber nicht genau wisst, wer da rankommt. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es genug Leute schreiben, mache ich noch mal ein Video dazu, wo ich... Ah, ich sehe gerade, die... für die Schwerter brauche ich sogar 3000 Tokens. Und ich habe dann auch noch ein Layer-T-Shirt freigeschaltet. Okay, wenn ihr die Schwerter haben wollt, müsst ihr 3000 Tokens zusammensammeln. Aber wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr, keine Ahnung, diese Nars-Kleidung haben wollt. Die habe ich euch nicht gezeigt, weil es mich nicht so interessiert hat. Oder Jaws Ezra's äh, Zeug habe ich euch auch nicht gezeigt, weil ich es jetzt auch nicht so interessant fand. Aber wenn euch hier irgendwas ins Auge sticht... Was ihr haben wollt, aber nicht hundertprozentig wisst, wie ihr es bekommen könnt. Dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn genug Leute den Kommentar dazu geschrieben haben. Dann mache ich noch ein Video, wo ich euch natürlich zeige, wie man diese Free Items bekommt. Weil hier gibt es noch Unmengen an Free Items, die man bekommen kann. Schaut euch das alles an. Das sind alles Items, die hier ausgestellt sind. Die könnt ihr kostenlos bekommen. Ihr müsst dafür nur irgendwelche Roblox-Spiele spielen. Bei manchen Sachen müsst ihr ein bisschen mehr für machen. Bei manchen Sachen sind die aber praktisch geschenkt. Dementsprechend... Lohnt es sich hier einfach mal durchzugucken? Oh, ich bin auf das Ding gekommen, jetzt bin ich nackt. Ich bin nackt, ich zoome raus, dann müsst ihr mich... Oh, ich kann runterspringen. Ich kann mich nicht zurücksetzen, aber ich kann runterspringen? Hä? Naja, wie auch immer. Roblox-Items gibt es übrigens auch, also das ist dann ziemlich einfach. Hier könnt ihr einfach übrigens hingehen, die Sachen, die ihr haben wollt, anklicken. So anklicken und dann einfach für null Robux kaufen. Sind alles Free-Items. Einfach kaufen, dann habt ihr das. Also vielleicht ist hier noch irgendein Free-Item dabei, von dem ihr noch nicht wisst. Augenblick, warum steht bei mir Kond... Und nicht Conny. Hä? Was ist das denn schon wieder für eine Übersetzung? Hier gibt es dann alle Free Bundles. Dasselbe gilt auch für Layered Clothing. Gibt es natürlich auch viel kostenlose Layered Clothing. Die meisten Sachen habe ich mir aber schon geholt. Vielleicht den hier noch nicht. Habe ich auch schon. Dann steht da halt schon, dass ich den schon habe. Wenn ich darauf klicke, habe ich auch schon. Ich glaube, ich habe mir... Obwohl, ich habe nicht... Ich habe safe nicht alles. Zum Beispiel sowas hier habe ich mir safe nicht... Na gut. Ähm... Habe ich mir vielleicht das hier noch nicht geholt? Ich guck gerade. Äh, Layered Clothing habe ich mir wirklich immer geholt, als neue Layered Clothing in den Store kam. Dementsprechend habe ich hier alles schon. Und dann gibt es noch Other Items... Und Other Items würde mich auch noch interessieren. Was gibt es denn hier noch für Other Items? Äh, den Back of a Robux muss mit einem Roblox-Mitarbeiter sprechen, damit er dir einen speziellen Code geben kann. Okay, das ist ziemlich schwer zu bekommen. Ah, den gibt es nicht mehr. Der ist seit heute, wo ich das Video aufnehme, nicht mehr zur Verfügung. Hier muss man verifiziert werden. Und natürlich für verschiedene Länder. Ach, das ist cool, dass die... Nee, haben die doch nicht. Ich dachte, die hätten das jetzt überall richtig platziert. Na gut. Aber das wäre dann mit dem Free Items Game. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ich mir noch anschauen Sollen. Bis zum nächsten Mal und no homo. Psst.